Ich bin mit den gekommen, hier ähm, ganz viele Praktiker zu ähm, treffen, mit denen ich mich halt austauschen kann über den Prozess der Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Äh, ich bin mit den so Erwartungen gekommen, Thema. einfach mal zu gucken, wie das äh, heute so äh, läuft. Äh, die Verbindung zwischen äh, Forschung und Praxis. Ich habe selbst äh, zehn Jahre lang nach meinem Studium äh, in der Forschung gearbeitet und bin dann in die Praxis gewechselt und habe so die letzten knapp 20 Jahre in der Praxis gearbeitet und äh, von daher Kenne ich auch so genau diesen unterschiedlichen Blickwinkel sehr genau. Und eine Kollegin hat es vorhin auch schon gesagt: also, das ist, sind keine zwei Welten. Ja? Und es ja. ist so schade, dass es immer noch so schwierig ist, die Brücken zwischen diesen beiden Welten zu bauen. Aber ich glaube, es geht immer besser. Und heute war das wieder ein gutes Beispiel dafür, dass wir da alle auf dem Weg sind. Ich denke, wir müssen lernen, einfach auch die Dinge mit einer anderen Perspektive zu sehen. Also aus der Forschung und aus der Praxis halt. Und die einen müssen sich in die anderen hineinversetzen. Weil nämlich, so die Erwartungshaltung die ist erfüllt worden, die ist sogar übererfüllt worden. Ähm, ich habe mich mit ähm, einigen Praktikern, Praktikerinnen, sagt man ja jetzt, ähm, jetzt schon mal ausgetauscht und wir werden sofort ähm, ja, in den Austausch gehen und unsere Erfahrungen, die wir jetzt gerade schon gemacht haben, beziehungsweise bei den ähm, alten Häsinnen oder alten Hasen. Ähm, äh, uns austauschen und uns auch gegenseitig noch mal äh, berichten, bzw. uns auch treffen. Aber von den Teilnehmern, die waren, fand ich es super interessant. Das war genau das, was ich äh, erwartet habe, was ich gehofft habe. Also einfach aus äh, verschiedenen äh, Einrichtungen, weit, hier in dem Bereich Weiterbildung, einfach mal zu hören, es da und Digitalisierung. Ich finde, Vernetzung ist so das, was man im Digitalen braucht, um auch äh, voranzukommen. Und deswegen bin ich hier auf jeden Fall richtig. Mit den Erwartungen bin ich mit Wohnung auch perfekt. Ja, Die Forschung braucht die Praktiker und die Praktiker brauchen die Forschung, das ist ein Geben und Nehmen. Und da muss einfach der Austausch regelmäßiger gefördert werden, um auch wahrzunehmen, okay, ihr geht die Sache so an, wir gehen sie so an, wo ist die Schnittmenge und wo können wir da ähm, die Fragen klären, gezielte Fragen. Wir verstehen es auch nicht als abgeschlossen, ähm, sondern äh, als gemeinsam ähm, sozusagen, ähm, generiertes Wissen. Ja. Ähm, und wir verstehen uns auch nicht so, dass wir dann fertige Konzepte liefern können, sondern es geht um uns um diesen äh, Dialog und mhm. um diesen Austausch, der methodisch kontrolliert ist. Ja. So dass auch die Forschung ähm, ja also wirklich gucken muss, dass sie den, den Zug nicht verpasst. So uns geht es genauso. Ähm, wir erleben auch den Wurf durch, durch neues Personal, durch den demografischen Wandel. Wir haben sehr viel junges und neues Personal bei uns in unserem Unternehmen und ähm, die sind schon durch, durch andere Arbeit zusammen mit Digitalisierung sehr viel stärker konfrontiert worden. Weil irgendwo, also das ist unsere Aufgabe. Mhm. Die, die müssen nicht uns verstehen, sondern wir müssen die verstehen mhm. ähm, und ähm, auf Basis dieses Verständnisses äh, Forschung äh, anzulegen äh, mhm. künftig. Äh, aber doch auch und das ist die Herausforderung mit der Freiheit, die die Forschung noch hat. Mhm. Ich denke, auf jeden Fall, also ist das ist auch heute noch mal wieder, ja, waren, denke ich, sehr deutlich geworden. Also dieser Bedarf, sich auszutauschen anhand eines konkreten Themas, das ist schon, äh, der ist schon da. Ja. die müssen einfach mundgerecht und ansprechend für uns Praktiker aufbereitet sein. Ja. Also wir können keine langen Texte lesen und wir wollen auch unterhaltsame Texte haben, also das ist natürlich sehr anspruchsvoll, aber also, ich merke das selber bei mir, es ist einfach, wenn man so eine anstrengende Woche hinter sich hat, dann geht man nicht noch samstags, noch mittags auf die Couch und liest noch einen wissenschaftlichen Bericht. Ich glaube schon, weil Digitalisierung vor allem Organisationsentwicklung ist. Das fängt äh, ganz oben an und muss dann bis, bis nach unten durchgehen. Äh, es muss in den Einrichtungen Leute geben, die da Lust drauf haben und das vorantreiben, die auch, so würde ich sagen, ein Interesse an diesem Thema haben, sich da einfach äh, verschiedene Apps nutzen, Methoden auf solche Veranstaltungen wie heute fahren. Aber dazu muss es die Bereitschaft von Einrichtungsleitung auch haben, dass die Mitarbeiter dort hinfahren dürfen. Also personelle Ressourcen dafür. Das ist ganz wichtig. Und das fehlt an einigen Stellen noch, ähm, dass es eigene Stellen, zum Beispiel Stabstellen, Digitalisierung gibt, erweiterte Lernwelten, finde ich übrigens als Begriff treffender als dieses große, äh, erschlagene Wort. Von der Forschungsseite wünsche ich mir, dass ähm, die Bedürfnisse oder Bedarfe, die jetzt aus der Praxis kommen, also ähm, dass die aufgegriffen werden. Also, äh, ist, coole, ja, also was also ich so aus der Forschungsperspektive nee, immer sehe, da gehen wir was ja immer sehr systematisch und sehr in strukturiert in und der komplett an die Sachen ran. Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man aus der Forschungsperspektive einfach greift, dass man sich Facetten rausgreift, die wirklich dann auch schön ausleuchtet und äh, die dann auch schnell zur Verfügung stellt. Denn das ist immer das Problem, die Forschung braucht einfach lange und ich weiß selber, warum das so ist, aber die Praxis braucht immer schnell antworten, am besten vorgestern Und ja. Ich hoffe einfach, dass sich die Community, die sich hier bildet, weiter ähm, vernetzt, auch online, auf ww. und dort miteinander kommuniziert. Und dann glaube ich, sind wir da schon auf einem guten Weg, weil anders schafft man die Kontakte nicht. Ich glaube nicht, dass man als Praktiker einfach so mal zur Uni geht, ich hätte gerne mal ein Gespräch, Die können wir mal. Es ne? muss schon so ein Dach oben drauf sein und das haben wir ja hier. Ja. Ja.